Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Video für die Anfänger eher unter uns. Ne? Jemand, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, ob er mit Amazon FBA wirklich starten soll oder nicht. Denn wir haben heute ein Thema mitgebracht, und zwar ist das die drei Dinge, die du wissen solltest, bevor du mit Amazon FBA startest. Und welche drei Dinge das sind, schauen wir uns jetzt gleich nach dem Intro an. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, damit wir weiterhin so coolen Content für euch bringen können. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht lang, sondern starten direkt einfach mal rein. Ja? Das erste Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Zeitaufwand. Denn Amazon FBA ist definitiv, das kann ich euch sagen, keine Get-Rich-Quick-Methode. Amazon FBA ist ein klassisches Geschäftsmodell, was jetzt über die letzten 15 bis 20 Jahre kontinuierlich etabliert hat auf dem Markt. Ja? Das heißt, es ist wirklich ein fundiertes Geschäftsmodell, welches nicht innerhalb von kürzester Zeit entstanden ist und dann nach kurzer Zeit wieder weg ist, sondern es ist wirklich ein solides Modell. Es ist nämlich eigentlich nichts anderes als das, was damals schon im alten Rom oder sonst irgendwo gemacht worden ist. Denn es werden einfach ganz einfach Produkte gehandelt. Nur, dass sie nicht face-to-face -face gehandelt werden, sondern halt auf einem Marktplatz, wo man ganz einfach per Online-Shopping das Ganze kaufen kann. Das heißt, am Ende des Tages haben wir hier nichts Außergewöhnliches oder so. Es ist ein klassisches Handelsbusiness, welches wir hier betreiben. Und von der Art braucht man keine Angst haben, dass das, sage ich mal, in 50 oder 100 Jahren nicht mehr existieren wird, ne? wer überhaupt so weit denkt. Von daher könnt ihr euch der, da auf jeden Fall sicher sein. Das heißt aber auch natürlich, dass ihr das Ganze auch langfristig sehen müsst. Denn wie ich schon gesagt habe, es ist keine Get Rich-Quick-Methode. Erstens, ihr müsst halt schon von selber aus sehr viel Zeit investieren. Grundsätzlich gilt halt immer, wer im Unternehmertum erfolgreich sein möchte, der muss einfach Zeit investieren. Es gibt kein Geschäftsmodell auf dieser Welt, wo man einfach keine Zeit investiert, kein Geld investiert und dann automatisch davon reich wird. Das wird nicht passieren. Und bis ihr hier mal ein Reichtum geschaffen habt, der wirklich so ist, dass ihr sagt, ihr habt davon ein bisschen Ihr habt damit ausgesorgt. Das wird, glaubt mir, dauern. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen, das ist nicht so. In den meisten Fällen werdet ihr euch ein solides Einkommen schaffen aufzubauen über eine gewisse Zeit. Das wird nicht im ersten Jahr passieren, aber vielleicht ab dem zweiten Jahr, so dass ihr vernünftig davon leben könnt und vielleicht dann auch irgendwann ab dem dritten Jahr auch mal mehr machen könnt. Wichtig ist aber nur, dass ihr einfach nicht überheblich werdet, und sondern eure Gewinne reinvestiert und kontinuierlich euer Unternehmen weiterentwickelt. Warum sage ich das einfach? Weil wie gesagt, wenn ihr nicht bereit seid von Anfang an, ja, mindestens am Tag einfach ein gewisses Zeitpensum in euer Business zu investieren, dann werdet ihr von eurem Business sowieso gar keine Früchte ernten. Ja, das könnt ihr euch direkt mal abspielen Das heißt, am Ende geht es wirklich darum, je desto mehr Zeit du investierst, ja, umso mehr kannst du am Ende ernten. Und ich habe auch immer gesagt, wenn du als Mitarbeiter auch eines Unternehmens erfolgreich sein willst, ja, dann musst du auch selber schauen, dass du einfach immer länger bleibst, immer mehr machst, als vielleicht jemand anders der in deiner Abteilung ist, ja. Das muss natürlich auch Sinn ergeben, nicht einfach irgendwie Arbeit schaffen, die überhaupt keinen Sinn macht, sondern es muss ja das Unternehmen voranbringen. Aber so ist es in eurem Business auch. Nur, dass da niemand ist, der das Ganze für, die, für den ihr das macht, sondern ihr macht es ja für euch, nicht für jemand anders. Das heißt, ihr müsst euch selber das beweisen. Und ihr müsst selber beweisen, dass ihr bereit seid, die Zeit zu investieren, um auch wirklich dort, sage ich mal, ja die Früchte zu ernten irgendwann. Das heißt, ihr müsst natürlich auf Dinge verzichten, wie manchmal mit Freunden rausgehen. Ihr müsst einfach lernen, auch Nein zu sagen, wenn es darum geht. Ihr müsst euch halt entscheiden. Will ich auf der einen Seite mein Business voranbringen und schraubt dafür meine privaten Angelegenheiten vielleicht etwas zurück oder möchte ich es halt nicht so nach vorne bringen, dann lasst das halt sein. Dann kann ich euch aber sagen, wenn nicht seine Komfortzone verlässt und diese Dinge macht, wird in den meisten Fällen auch nicht erfolgreich. Kommen wir aber zum Punkt 2. Thema Geld. Immer eine Sache, die wir auch oft hören. Ja? Ähm, wie kann man ohne Geld äh, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Ich kann euch sagen, es gibt kein Modell, wo das funktioniert. Ihr müsst immer Geld investieren. Bei dem einen ist mehr, bei dem einen ist weniger. Im Thema Amazon FBA müsst ihr definitiv mehr Geld investieren, weil ihr einfach physisch Produkte einkaufen müsst. Sag ich mal, Ihr müsst einen Warenbestand haben, Warenbestand haben. In den meisten Fällen, in 99% der Fälle, wird euch keiner Ware zur Verfügung stellen. Ihr seid ein neues Unternehmen wenn ihr das noch nicht bezahlt habt. Das heißt, überlegt euch einfach, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt und überlegt einfach, ob das Geschäftsmodell wirklich relevant für euch ist. Ihr müsst halt einfach schauen, dass ihr einfach diverse Rücklagen habt und auch vielleicht auch ein bisschen Geld noch habt, um eine Nachbestellung zu tätigen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr jetzt einen Artikel habt, ihr kauft davon 2000 Stück ein, ihr verkauft die ab, aber die geht, das Produkt geht voll durch die Decke. Ihr seid nicht wie geplant innerhalb von drei Monaten Autostock, sondern ihr seid innerhalb von einem Monat Autostock. Laut Lagerbestandsplanung müsstet ihr jetzt auch deutlich, deutlich mehr einkaufen, weil ihr deutlich mehr abverkauft. Das heißt, das kann aber nicht aus dem Gewinnen, weil das die erste Bestellung zu wenig Gewinn gemacht hat, getätigt werden. Das heißt, ihr müsst Gelder nachschießen für diese Bestellung. Und wenn ihr keine Gelder habt zum Nachschießen, dann steht ihr einfach vor einem Problem. Dann geht ihr mit der zweiten Bestellung aus dem Stock, mit der dritten auch, und ihr kriegt keine vernünftigen Lagerbestandszyklus hin. Das heißt, blättert nicht euer gesamtes Budget im Optimalfall für das erste Produkt raus, sondern haltet euch immer noch ein paar Rücklagen, sodass ihr eventuelle Nachbestellungen, eventuelle Kosten, die anfangen, die ihr gar nicht eingerechnet habt, einfach ja, mit abdecken können, ne? ist ein wichtiger Punkt. Und ich kann euch sagen, nur wer Geld und Zeit in dieser Kombination auch investiert, der wird langfristig Erfolg haben. Ne? Anders funktioniert es heutzutage nicht. Der Markt hat sich weiterentwickelt. Früher konnte man noch, sage ich mal, durch wirklich sehr, sehr viele Zeit und wenig Budget, sehr viel Handarbeit, was machen, das funktioniert heute nicht mehr. Und ein Beispiel, was ich noch sagen möchte, ja, ähm, vor ein paar Tagen kam von Jeff Bezos ein Beitrag heraus, super interessanter Beitrag, den werden wir hier auch mal verlinken. Er hat wieder eine Letter to Shareholder geschrieben, wo er seinen kompletten Lebensweg, ja, wie er Amazon aufgebaut hat, beschrieben hat. Und wie viel Geld, woher das Geld kam eigentlich für Amazon. Das kam nämlich von seiner Familie, die hat am Anfang in ihn investiert. Und die ersten Jahre hat Jeff Bezos auch keine Früchte davon getragen. Er hat wirklich fünf bis zehn Jahre Zeit Geld investiert, um das Unternehmen dahin zu bringen, wo es ist, und jetzt erntet er die Früchte für das Ganze. Und ich kann euch nur sagen, ihr solltet das nie so kurzfristig sehen. Selbst wenn ihr gerade Gewinne oder sowas habt, dann zahlt euch die nicht irgendwie direkt aus, weil reinvestiert das Geld lieber, um das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Wenn ihr die Gewinne reinvestiert, wächst euer Unternehmen schneller, ihr diversifiziert eure Artikel schneller, seid einfach, ja, ich sag mal, auf einem etwas sicheren Bein vielleicht, habt natürlich mehr Produktrisiko, weil ihr mehr Warenbestand habt, aber alles in allem könnt ihr auch mehr Profit aus der ganzen Nummer rausziehen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht darauf angewiesen seid, ja, dann lasst das Ganze sein. Und was ich euch definitiv als Tipp geben kann, Hört auf irgendwie, also wir kriegen oft die Frage gestellt, soll ich meinen Job kündigen, mein erstes Produkt ist online, läuft ganz gut. Ich so, nein, macht das auf keinen Fall. Lorenzo hat bisher eine Million Euro Umsatz gemacht hat, seinen Job nicht gekündigt. Das würde ich euch auf keinen Fall raten. Das Geschäftsmodell braucht Zeit, das ist richtig, aber das Ganze müsst ihr on top zu eurem Business investieren, zu eurem normalen Job oder Business investieren. Das heißt, geht nicht hin, kündigt euer erstes Produkt, sobald der erste Erfolg da ist. Das Ding kann, steht noch nicht auf sicheren Beinen. Viele Leute neigen einfach dazu, davon rate ich euch auf jeden Fall ab. Kommen wir aber zum dritten Punkt und das ist auch ein wichtiger Punkt für mich persönlich, weil ich es oft in der Vergangenheit gesehen habe, dass Unternehmen halt scheitern. Und das ist das Thema, kennt eure Zahlen, analysiert das Ganze. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein Zahlenmensch und ich gucke gerne auf Zahlen, ich bin sehr gut im Controlling-Themen unterwegs. Und da ist einfach so, dass ich euch raten kann, ähm, eure Zahlen genauestens zu kennen. Wir verlinken euch mal hier einen Beitrag von einem erfolgreichen Amazon- und Ebay-Händler, der pleite gegangen ist, ja, aus dem Grund, weil er einen Fehler gemacht hat. Was hat er gemacht? Er hat einfach alle Produkte auf Kategorieebene kalkuliert. Am Ende des Tages kam auf der Kategorieebene jeden Monat ein guter Gewinn raus. Aber es ist so, dass er in der Kategorie beispielsweise 50, 100 Artikel hatte und mal die Artikel, die den Gewinn gebracht haben, waren 10 Artikel. Die restlichen 40 Artikel haben sich gar nicht verkauft. Das heißt, er hat totes Kapital angehäuft über Monate und hat sich gewundert, warum das Konto eigentlich immer leerer wird, weil er macht zwar Gewinne mit den Artikeln, die er da ist. Aber in seine Kalkulationstools wird ja, sag ich mal, das Ganze auf Produktebene gerechnet. Das heißt, selbst wenn nur ein Artikel, nur wenn ein Artikel verkauft wird, fallen auch Kosten an. Das von dem toten Kapital wird aber nicht gerechnet. Das heißt, am Ende wurde ihm das zum Verhängnis, dass er, sag ich mal, mehr Pennerartikel als Rennartikel hatte, so heißt es ja. Dadurch ist er halt in die Pleite geschleift. Alle Mitarbeiter entlassen, sein komplettes Unternehmen zugemacht und ich kann nicht sagen, dem Händler... Das war ein super Shop, das war wirklich ein toller Amazon- und eBay-Händler. Und mir tut das auch leid, dass der, wie gesagt, gescheitert ist. Aber wenn man, er, er sagt selber, er beschreibt es auch in diesem Beitrag. Hätte er das Ganze nicht auf Kategorie-Ebene, sondern auf Produktebene gemacht, dann wäre ihm dieser Fehler nicht äh, passiert. Deswegen sage ich, kennt eure Zahlen, geht immer weiter in die Tiefe rein und schaut euch das Ganze wirklich im Detail an. Schaut euch euren Artikel an analysiert ihn, macht er wirklich Gewinn, macht es Sinn, diesen Artikel einzukaufen, steht das Produktrisiko im Verhältnis zum Einkaufsvolumen, was dahinter steht. Wenn ihr, sage ich mal, nur 500 Euro Gewinn mit einem Artikel macht, aber 100.000 Euro Kapital gebunden habt, dann macht das für euch gar keinen Sinn. Dann würde ich das Ganze changen und auf einen anderen Artikel gehen und den Artikel komplett aussortieren. So, Das heißt, ihr müsst da einfach gucken, dass ihr ein bisschen Gefühl fürs Controlling will. Bekommt. Das ist auch ein Problem, warum viele Unternehmen einfach scheitern. Warum wird nur eins von zehn Startups erfolgreich? Es ist am meisten einfach so, dass viele Unternehmen sich einfach verkalkulieren. Aber als Unternehmer musst du deine Zahlen einfach im Griff haben. Wenn du die von Anfang an nicht im Griff hast, dann wirst du irgendwann scheitern. Früher oder später, da kann deine Idee noch so gut sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt gucken wir uns noch mal eine Sache an, nachdem ich euch gesagt habe, welche drei Punkte wirklich so wichtig sind. Also das Thema Zeitaufwand. Ihr müsst Zeit investieren, Geld, ihr müsst auch Geld investieren und ihr müsst eure Zahlen kennen. Ja? Und ich möchte euch jetzt einfach noch mal davon sagen, dass das hier keine Get-Rich-Krieg-Methode ist, egal was irgendwer auf diesem Markt sagt. Ja? Es ist ein fundiertes Geschäftsmodell, eine normale Geschäftsentwicklung, die wir hier auch mal anhand eines Graphen darstellen werden. Wir haben ein ganz normales exponentielles Wachstum, welches ein normales Geschäft darstellt. Am Anfang investiert man viel Zeit, kriegt aber noch nicht so viel Gewinn und man macht das ganz langsam und irgendwann steigt es, desto mehr Produkte hat und irgendwann wird das Ganze exponentiell hochgehen. Ist ja auch logisch, weil desto mehr Artikel ihr habt, desto mehr Gewinnen habt ihr, desto mehr Gewinn könnt ihr reinvestieren, um neue zu machen. Das heißt, ihr habt ganz andere Hebel drin. Es geht irgendwann viel schneller einfach. Den gleichen Graphen, den wir für eine normale Geschäftsentwicklung für ein Unternehmen haben, haben wir aber auch für die Risikokurve. Denn desto größer ein Unternehmen wird, desto risikoreicher wird es in vielen Bereichen. Denn wenn ich sage mal ein Unternehmen, welches mal 5 oder 10 Millionen Euro macht, das wird schwierig sein, wieder auf eine gerade Bahn zu lenken, wenn es einmal auf einer schiefen Bahn ist. Das heißt, ihr habt natürlich viel viel mehr Kostenpunkte, Produktrisiko. Ihr habt viel Warenbestand, ja, eventuelle Mitarbeiterkosten, andere Verträge, Büro. Ja, desto mehr Kosten kommen, desto mehr Risiko habt ihr logischerweise am Ende des Tages. Es ist nun mal so, wenn man mehr mehr Risiko eingeht, dann wird die Geschäftsentwicklung auch dementsprechend sein. Das will ich einfach nur noch mal an der Stelle gesagt haben. Das heißt, ich hoffe, euch ist bewusst geworden welche Faktoren wirklich wichtig sind, bevor ihr mit dem Business startet. Es sind ganz transparent von uns gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass es K.O.-Kriterien sind. Diese Kriterien gelten auch nicht nur für Amazon, sondern allgemein für jedes Unternehmen. Wenn du Unternehmer sein möchtest, dann musst du dir bewusst sein, dass es nur mit diesen Kriterien funktioniert. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Ansonsten, wenn ihr, sage ich mal, wenig Zeit und Kapazitäten habt, trotzdem Lust habt, das ganze Geschäftsmodell aufzubauen und wirklich auf Profis zurückzugreifen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben nämlich ein Dienstleistungsleben gerufen, die genau das macht. Wir bauen nämlich Unternehmen von A bis Z auf. Und wenn das ganz interessant für dich ist, könnt ihr euch, wie gesagt, für ein kostenloses Strategiegespräch bei uns melden. Und wir freuen uns auf jedes Gespräch mit euch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis bald, euer Anthony.